Wir sind gerade auf dem Weg zum Verlassenen Bauernhof, stiebeln gerade wie die Enten den Berg hoch. Okay. Okay. Man ja, da kannst du aber dir ein lauschiges Plätzchen aber machen. Ja, und es wird vor allem gleich kühler durch das Leben. Boden rausgerissen, sauber alles sauber gefegt, aber von fein. Ja, vielleicht macht sich die Dorfjugend das hier auch schick. Nein, ich weiß ja nicht. Wie im Mietvertrag immer drin stand, die Wohnung ist lesen reinzubegeben. Ja. It's your fault, just remember, I will be there for you, baby, remember. There's nothing out there to get you, don't forget it, when life's so slow. Just go. Das man noch was, das hm. was, was Ich wollte jetzt mal kurz die Vitrine erforschen. Aber du da unten, das sieht aus, als wäre eine Lampe an. Also durch die Sonne. Ja, ne? Aber wird nicht sein. Ich, ich muss gerade erst mal echt überlegen. Hier runter. Das soll da sein. Die du, den Schnaps habe ich schon gefunden. Komm hier runter, das sieht echt aus, als wäre die Napa an. Oh, oh. Ach, diese staubige Kellerluft. Ach, wie ist er schön. <lacht> sauber gemacht worden. Das ist auf Ecke. <lacht> hm. Hat was? Wenn man jetzt mal einen Größenvergleich sieht, Kein, ich, wir sind jetzt nicht gerade unbedingt größer. Also ich das bin 1,82. 1,82, ja, 182. Ja, bei mir sind es 4 cm weniger. Hm. Und äh, es ist eng. Man kann sich hier im Kopf anstoßen. Ja. Ach je, das ist erst Obergeschoss, kein Dachboden, ich wiederhole, kein Dachboden. Ich lasse das jetzt mal laufen, wie ich die Treppe runtergehe, das glaubt mir nicht. Man merkt halt einfach, das sind Lehmbauten und mit Lehm konnte man nicht so hoch bauen. Sobald der dran muss ich aufpassen. Wenn ich nämlich Vorführeffekt weg, trage ich mich drauf. Und die macht den Ersatz nach vorne. Das ist so richtig romantisch. Ich weiß nicht, oh, Die beiden haben sich da oben schon kuschelig gemacht. Nein, Mann und Scherz, alles gut. Ja, ja. Ja, ja. Alles gut. Hallo. Mir scheint mir, dass wenn hier doch irgendetwas im Gange wäre. Wenn es das mal gewesen ist mit dem Space, man sie einfach wieder wie dieses hübsche Häuschen für sich schicken machen möchte oder whatever. Kai hat schon vermutet, dass es die Dorfjugend ist, die sich ein bisschen hübsch machen. Oh, was ist denn da hinten los? Aber da, ich weiß es nicht. Richtig Baumaterial sieht man auch nicht, sondern alles, was mögliche was er geschafft wurde. Das könnte ein Tonnenhäuschen gewesen sein. Oder ein Kohlekeller. Ein Kohlekeller, würde ich sagen. Also entweder Brandel hier, der ist da hinten, oder der Wand ist einfach nur durch die Kohle schwarz. Tja, ich würde das mal rausnehmen. Kann. Mhm, Kann Nee, raus. Naja. Ran wäre noch... Äh, naja, ein was du aber gemacht hast. wäre noch ein Jahr Genau das, was du gerade gemacht genau. hast. Genau. Und dann Hackfresser ran. Good. Also wir haben gemerkt, die Beziehung die läuft perfekt. Und ich... Ähm, ich würde mal sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann liked, dann äh, kommentiert und äh, abonniert. Wenn ihr es noch nicht getan habt, äh, klickt auf die Glocke, dass ihr alle Nachrichten bekommt. Ansonsten können wir uns gemeinsam solche wunderschönen, romantischen Lebenshäuschen einfach uns nicht mal anschauen. Und ähm, ich würde erst mal sagen: Tschüss! Adieu! Amigo! Was sagt sie? Und ich sage jetzt mal: Bye, bye!